So. Hallo, guten Tag. Im Sommersemester 2014 wurde am Institut für Kunstpädagogik, wie Herr Eichen schon gesagt hat, ein Seminar angeboten mit dem Titel BYOD, Mobilgeräte im Kunstunterricht, also BYOD für Bring Your Own Device. Bei diesem Seminar ging es in erster Linie darum, dass eine Kunstunterrichtseinheit konzipiert und geplant wird, in der äh, das Smartphone oder das Tablet benutzt wird. Mein Name ist Amit Jamuka, Ich habe... Kunst und Mathematik auf Lernen studiert, hier an der Goethe-Uni. Neben mir ist Herr Pilz. Es gibt grundsätzlich zwei Beweggründe, weshalb wir dieses Seminar auf die Art und Weise halten. Also, warum müssen Apps im Kunstunterricht eingesetzt werden? Ein Grund ist der, dass Künstlerinnen und Künstler dieses Medium nutzen in der bildenden Kunst. Sie sehen hier David Hockney. Das ist ein äh, britischer Pop-Art-Künstler, der in den 60er, 70er Jahren seitdem sehr bekannt, berühmt ist. Und seit dieses Medium besteht, hat er zuerst auf den iPhones gezeichnet, hat dann auch Tablets benutzt und die Bilder werden entweder ausgedruckt und in der Galerie aufgehängt und als Drucke auch verkauft oder es werden direkt die Geräte an die Wand gehängt und man guckt sich die Bilder über das Tablet, wie es da hängt, äh, an. Hier ist noch ein kleiner anderer Ausschnitt von Hockney, wie er das einsetzt. Die bildende Kunst ist eigentlich so, dass sie alle Möglichkeiten, medialen Möglichkeiten ausprobiert und deswegen ist es natürlich auch Teil des Kunstunterrichts, dieses Medium mit zu benutzen. Eine andere Legitimation so vorzugehen, ist die, dass selbstverständlich auch innerhalb der Jugendkultur dieses Medium eine große Bedeutung hat. Und Sie sehen hier auf diesem Bild eine Szene aus einem beliebigen Seminar im Institut für Kunstpädagogik. Eine Studentin hat, macht eine Bleistiftzeichnung von einem Bild von ihrem Smartphone. Und wenn man genau hinschaut, ich gehe noch etwas näher, ups, näher ran, sehen Sie, dass... Dieser Turm, dieser mittelalterliche Turm, wahrscheinlich hier eine von diesen Warten in Frankfurt, den sie zeichnet, so ein Turm sich auch bei ihr auf dem Tattoo befindet. Also Sie merken, das Medium, also das, das Sujet bleibt zwar gleich oder ähnlich, die Medien wechseln und so wie hier das Smartphone in der Mitte zwischen Körper und dem eigenbildnerischen Tun liegt, so entsprechend gehen auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene selbstverständlich mit diesem Medium um, weshalb es im Kunstunterricht auch thematisiert werden muss. So, das Smartphone hier als eine weitere Ausdrucksmöglichkeit, wie man das hier an dem Bild noch gesehen hat, haben wir natürlich auch in den Mittelpunkt des Seminars gestellt. Sie sehen hier ein Video, ein Stop-Motion-Video, was ich Ihnen erstmal kurz zeigen möchte. Oh, das muss ich hier anders Jetzt. Ja, ich muss hier, ja, die Anzeige ist getäuscht. So, worum es bei diesem Video geht, haben Sie auf inhaltlicher Ebene natürlich gesehen. Es geht um Identität. Didaktisch gesehen geht es hier darum, dass das Smartphone und Tablet äh, erprobt werden, dass verschiedene Apps erprobt werden, getestet und verglichen werden, im Hinblick darauf, inwieweit sie für die eigene bildnerische Tätigkeit relevant sind und hilfreich sind. Das ist ein Video, das ist entstanden in einer frühen Phase des Seminars, in äh, einer vorbereitenden Übung. Und für diese vorbereitende Übung haben wir uns äh, vorgenommen, mit den Studierenden zunächst äh, Stop-Motion-Videos zu erstellen, weil es niederschwellig ist und einfach ist und auch relativ äh, häufig schon, wie Herr Petz gesagt hat, Verwendung in der Schule findet. Und hiermit konnten die Schüler, äh, die Studierende einüben, wie sie mit verschiedenen Apps ihre Business-Tätigkeit äh, experimentell äh, vorantreiben und ihre Aufgabenstellungen lösen. Da war es auch hier zum Beispiel so, dass Sie bestimmte Spezifika des Mobilgeräts hier nutzen könnten äh, und Lösungen zu Problemstellungen finden konnten, die man vielleicht mit einer Kamera, mit Stativ so nicht finden konnte. Da kann man verschiedene äh, Perspektiven einnehmen. Man kann natürlich auch, auf die, äh, also auch besser damit arbeiten, weil das Smartphone mobil ist. Man kann den Raum relativ schnell wechseln. Man kann auch zu verschiedenen Zeiten relativ spontan auf äh, Ideen und auf Eindrücke eingehen und äh, interessant ist auch natürlich, dass das Smartphone äh, eine gewisse Medienkonvergenz vorweist, die natürlich in vielen anderen Geräten so nicht vorhanden ist. In diesem Fall war es Bild und Ton, aber das äh, Smartphone verbindet viele verschiedene Sensoren und auch Module, die es in anderen Geräten gibt und nicht in jedem so verbunden ist in einem. Wie Herr Chamukka sagte, war dieses äh, Stop-Motion-Video erstellen eine vorbereitende Übung. Der Kern der Veranstaltung ist die, gewesen, die Planung von Unterrichtseinheiten für das Fach Kunst. Und diese Unterrichtseinheiten wurden in Kleingruppen erstellt oder geplant. Von der Seminarleitung wurden jeweils für die Kleingruppen zur Verfügung gestellt, gewisse App-Empfehlungen, wissenschaftliche Texte zum Thema, exemplarische Unterrichtsbeschreibungen, links selbstverständlich eine Liste von Unterrichtsmethoden, die in die Unterrichtsplanung mit einbezogen werden sollten. Außerdem lernten die Studierenden ein Planungsraster, wie man Unterricht plant, kennen, und es wurde auch Bezug genommen auf die Bildungsstandards und die Kompetenzbeschreibungen hier in welche Planungen oder welche, welche Themenbereiche hatten wir angeboten, jeweils für das, was ich gerade gesagt habe? es gab sechs Themenbereiche, wie Sie sehen, und zwar sind es Themenbereiche, die traditionell auch zum Kunstunterricht gehören, das ist ganz wichtig, also Video gibt es seit den 70er Jahren im Kunstunterricht, Fotografie selbstverständlich, Bildbearbeitung ja auch, auch die digitale zuvor. Die Fotostory wurde ebenfalls schon seit Jahrzehnten im Kunstunterricht angewandt. Zeichnen und Malen selbstverständlich oder auch die Kunstrezeption. Wichtig für das Konzept des Seminars ist, wie kann in den Kunstunterricht das mobile digitale Endgerät integriert werden in, äh, ja, zu Themenbereichen, die eben zu den traditionellen Themenbereichen des Kunstunterrichts gehören. Eine, äh, ein Themenbereich ist Graffiti und aus Graffiti möchten wir Ihnen jetzt einige Einblicke vorstellen aus Ergebnissen von Unterrichtsplanung von Studierenden, die Sie in der Kleingruppe so entworfen haben. In einer Unterrichtseinheit wurde zum Beispiel diese App hier vorgestellt mit der man äh, sich Anleitungen oder Tutorials an fünf verschiedenen Stationen zu Graffiti anschauen kann. Es ist einfach eine relativ, äh, relativ schlicht gehaltene App, die in verschiedenen Schritten die bildsprachlichen Elemente von Graffiti zeigt und einüben lässt. Und das kann man natürlich gut an Stationen machen, wo äh, so äh, Erkläranteile dann nicht mehr sozusagen auf den auf die Lehrerin oder den Lehrer zurückfallen, sondern einfach delegiert werden und dann auch wieder individuell geholfen werden kann. Diese, diese Stationenarbeit äh, bezog sich dann beispielsweise auf die Themen, die Sie hier sehen, also dass an einigen Stationen Stencils erklärt wurden über solche äh, Apps oder Erklärvideos oder Characters, wie die gezeichnet werden. Und eine andere Art des Umgangs mit Graffiti, die die Studierenden sich ausgedacht haben, war, dass die GPS-Funktion des mobilen Endgeräts genutzt wird. Und zwar ging es jetzt eben nicht im Klassenraum, wurde das erste wurde ja gemacht, jetzt ging es raus in den Umraum, in den Stadtraum der, der, der Schülerinnen und Schüler. Die Aufgabe, die sich die Studierenden ausgedacht haben, ist, dass sie im Stadtraum-Graffitis suchen und diese eben mit Google Maps mit einer, auf einer Karte äh, einzeichnen, also eine eigene Karte mit Stationen mit Graffiti erstellen, diese Orte dann markiert werden und in einem Blog, davon sehen wir Ausschnitte, jeweils äh, relevante Informationen gegeben werden zu Graffiti im, in der eigenen Stadt sodass dieses Thema auch äh, ja, räumlich erkundet wird und diese Orte markiert werden und andere Nutzende von dem Blog können eben dann über Google Maps sich dann diese Stationen selbst auch erlauben und erfahren. Und eine weitere Möglichkeit ist, nachdem man die bildsprachlichen Elemente von Graffiti gelernt und geübt hat im Klassenraum und sie dann auch im Stadtraum erkunden durfte, selbst natürlich Graffitis zu sprayen, hier sehen wir eine, äh, ein Beispiel von einer App, die die Möglichkeit bietet, auf verschiedenen Medien, also auf LKWs, Häuser, Häuserwänden, Toren und Türen und so weiter, zu sprayen, natürlich äh, virtuell. Man kann äh, verschiedene Farben aussuchen, man kann herein- und herauszoomen, die äh, Breite der Sprühköpfe auswählen, die Entfernung, um dann bestimmte Effekte zu erzielen. Und kann so äh, sein ganz eigenes Graffiti auf einem virtuellen LKW sprayen. Das ist natürlich eine sehr äh, gute weitere Möglichkeit, dieses Thema zu vertiefen. Man hat äh, hier die Möglichkeit, auch mit dem Problem der Legalität umzugehen. Es gibt auch andere Konzepte, die auf QR-Code setzen. Wenn es fertig ist, sieht es dann so aus. Es gab früher auch die Möglichkeit, Züge zu besprayen. Das hatte wahrscheinlich zu viel, äh, ja, zu viel Potenzial zu animieren, irgendwas Bestimmtes zu machen. Das wurde entfernt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben auch mit QR-Codes sowas zu machen, dass nur QR-Codes vom Handy gescannt werden und das Graffiti dann virtuell, also per Augmented Reality, auf dem Bildschirm erscheint. Und es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, die noch hinzukommen werden oder auch durch andere Apps angeboten werden. Also nochmal Themen, die dem Kunstunterricht sowieso behandelt werden, jetzt über die Möglichkeiten, die das Smartphone bietet und die die Schülerinnen und Schüler ja sowieso in der Tasche haben, dass die äh, ja vertieft werden und diese Möglichkeiten auch erkundet werden. Und die Studierenden haben dann am Ende äh, elf Unterrichtsplanungen, auf OLAT zur Verfügung, die Sie selber natürlich alle einsehen können und wenn Sie ins Referendariat gehen, beispielsweise auch entsprechend nutzen oder variieren können. Einige Einheiten sind auch für außerschulische Kunstpädagogik vorgesehen, also das ist dieses unterrichtspraktische Element. Dann gibt es ein wissenschaftliches Element in dem Sinne, dass in der Examensarbeit von Herrn Schamukka eine Weiterführung und Ergänzung erfolgt ist, indem er ein Phasenmodell für den Einsatz von mobilen Medien im Kunstunterricht entwickelt hat, um ja struktureller auf diese neuen Herausforderungen einzugehen, auf die wir vielleicht auch gleich noch mal im Gespräch eingehen können. Und in kunstdidaktischer Hinsicht bleiben wir an dem Thema dran, dass wir unsere Erkenntnisse in eine Publikation einfließen lassen. Und zwar geben wir, arbeiten wir jetzt im Moment und geben heraus ein Heft der Zeitschrift Kunst und Unterricht. Das ist die größte, auflagenstärkste kunstpädagogische, deutschsprachige Fachzeitschrift, das den Titel tragen wird, Smartphones und Tablets im Kunstunterricht. Soweit das Fazit und ich freue mich auf das Gespräch, was jetzt noch folgt.